Choo <laughs> choo Es war einmal vor langer, langer Zeit. ein ganz seltsames Wesen auf unserer Erde. Es war ein sprechender Block namens Opa Fox, der sogar seine Wurzeln aus der Erde ziehen und gehen konnte. Er war zwar nur ca. 1 Meter groß, aber dafür so bunt, dass er nicht übersehen werden konnte. Seine Nase war dort zu sehr auffällig und er war ein rechter Spaßvogel. Gerne spielte er Streiche und stellte allen möglichen Nutzen an. Aber nun, seht selbst. Hinweis: Alle in dem Video vorkommenden Ereignisse waren geplant. Es ist niemand zu Schaden gekommen. Und zu Beginn springen wir am besten direkt weiter das weiter vor. Wir befinden uns hier bei Oco Fox seinem zweiten Lebensabschnitt. Genauer im Zug Richtung neue Heimat. Zusammen mit seinem langjährigen Freund sitzt er nun hier und wartet darauf, endlich in sein neues Zuhause zu kommen. hatte es nicht immer leicht. Es gab Höhen und Tiefen. Dies wurde ihm ganz schnell und klar. Es gab auch Momente, wo seine Hilfsbereitschaft und sein Vertrauen missbraucht wurden. Auch dies war kein Hindernis für ihn. Er kämpfte sich langsam an die Spitze und nur kräftig dafür belohnt. Das Suchen von Schätzen war Opa ein leichtes, wo immer ihn treuer Begleiter das Boot hinführte. Es war ein voller Erfolg. Die beiden waren unzertrennlich. Doch wenn es am schönsten ist, sollte man aufhören. Darum danke OP-Sucht und Spieler sowie Freunde für alles.